Ja Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video, um genau zu sein, zu einem besonderen Opening, denn wir haben hier wieder ein Pre-Release-Set. Um genau zu sein, Speed Duel GX Duelist of the Shadows und ich freue mich wirklich auf das Set, denn ähm, ja, wer weiß, äh, wer mich kennt, der weiß, dass ich Speed Duel sehr mag. Äh, wir haben hier zum Beispiel die Box, die Dual Academy Box oder Battle City Box, die ich sehr gemocht habe. Oder jetzt auch ähm, zuletzt eben die Paradox Box und jetzt eben neu hier. Shadows und ähm, da bin ich wirklich gespannt, denn wir haben hier die heiligen Drei ungeheuer und da freue ich mich wirklich drauf, weil ähm, sehr nice. Äh, vor allem bin ich gespannt auf die Skills. Hier gibt es wieder verschiedene Skills, die natürlich die Decks unterschiedlich stark pushen und wir haben sehen hier auch schon super Polymisation. Freue mich auch sehr. Passt natürlich sehr für Fusion und wir machen das Ganze auf. Ich weiß nicht, welche Karten hier drin sind. Bedeutet also, ähm, wir gehen das Ganze hier blind rein. Ich werde nicht nur einfach öffnen, weil ähm, ja ich möchte auch auf die Decks eingehen und uh, uh, wir haben hier direkt, direkt die Heiligen ungeheuer. Das gefällt mir. Wie immer ähm, bei den Boxen ist es so, dass wir eben, ähm, ja... Äh, spielfertige Decks kriegen äh, Und nicht nur eins, sondern eben Acht spielbare Decks, das heißt wir haben hier acht verschiedene Decks Das heißt hier jetzt vier äh, Vier und vier Einmal wahrscheinlich äh, Böse Helden, einmal Vampir Einmal Makro Kosmos Und äh, den Rest werden wir gleich sehen Aber, jetzt geht das um die Heilige Ungeheuer. Denn immer parallel eben zu diesen acht Decks Sind hier Secret Rares drin, die sehr hübsch sind Aus meiner Sicht Speed Duel Secret Rares Mit die hübschesten Secret Rares überhaupt äh, Und dem Schritt gucken wir das Ganze mal an es sind immer unterschiedliche hier drin, also es sind nicht immer die gleichen drin. Äh, wir haben Uria, wir haben Hamon und Raviel. Ich glaube, die sind immer standgemäß drin und man kann schon sagen, oh mein Gott, ich habe jetzt schon gesehen, was das nächste ist, aber man kann schon sagen, es sieht sehr, sehr hübsch aus. Also wirklich hübsch aus. Ähm, da kann man nicht sagen, dass das nicht hübsch aussieht. sieht. super nice aus. Dann haben wir ähm, Verlockung der Finsternlist in Secret Rare. Und oh, sieht man das überhaupt richtig? Der Secret Rare-Effekt ist wirklich... Es sieht hübsch aus. Sieht so hübsch aus. Es sieht so hübsch aus. Und natürlich typisch wieder, wenn man sieht, genau da, das Sbito-Logo. Genau, und das will Hammond fokussiert werden. Dann haben wir böser Held äh, unterwelt. Äh, der Secret Ray-Effekt. So krass. Nebelkönig, Nebelkönig ist hier drin, okay. Mit dem Monster, äh, du kannst ein Monster oder kein Monster zu Tribute anbieten, um diese Karte halt zu beschwören. Er ähm, nochmal zu beschwören, genau, kann er, kann er gleich, so mit der Grundartikel. Außerdem kein Spieler kann Monster als halt Tribute anbieten. Das kann interessant werden, kann Monster als gut anbieten, kann, äh, durchaus äh, relevant werden. Und, oh, glänzender Vögelmann in sehr glänzend und super wohl Ja, super Poli. okay, super, ich bin, ich bin, sehr, sehr happy. Super-Poli in Secret Rare, sehr, sehr hübsch. Sehr gut. Okay, so, das sind jetzt die Secret Rares. Und jetzt kommen wir eben zu den Decks. Ich kenne, wie gesagt, nicht den Inhalt der Decks. Und da will ich eben einmal kurz quasi eine Live-Reaktion machen. Und dann gehen wir nochmal die Decks im Gesamten durch. Aber erstmal muss ich das Ganze hier aufkriegen. Das ist, ich glaub, das Erste. Ja. Das ist das Erste, oder? Das ist das Erste. Äh, Nee, das kann ich nicht. Das kann man nicht identifizieren. Schade. So, machen wir hier vorher ab. Und dann haben wir hier Vampir Genes. Okay, ne? Also, wer es kennt... Old Day äh, Structure Deck, let's go. Boss Bossmonster, 3000, nice. Äh, aber ich muss sagen, ATK, also im Speed Duel hat Van, äh, Zombie nicht das Problem mit ATK. Es gibt genug Zombies, die sehr viel ATK haben und ja, dann daher äh, brauchen wir das theoretisch nicht. Aber wir brauchen einen Namen mit Vampir drin. Wir sehen hier Vampir Lady, Vampir Lord, Vampir, Vampir, ja alles mit Vampir halt im Namen. Passt natürlich. Zombiene hier drin, nett. Äh, Goblin Zombie natürlich auch sehr nett. Suchenwolf auch hier drin, Nice. Ähm, Schwere Ritter der Flammen? <lacht> ich weiß gar nicht, was sie kann. Am Beginn des Demonstall, falls diese Karte als Spezialbeschwörung angegriffen wird, du kannst jedes, jenes Monster verbannen. Falls die Karte? Eine Spezialbeschwörung angreift. Ach, interessant, okay. Diese wird als normales Monster behandelt, solange sie offen auf dem Spielfeld liegt. Ah, das sind Zwillingsmonster! Ah, okay. Ja, und Oh, das ist natürlich nice. Ähm, sehr nice. Ähm, 2-4, ein Tribut, ist immer sehr gut. Ruf der Mumie, super Karte. Buntes Lebens, passt natürlich Foolish. Foolish nochmal. Foolish natürlich sehr stark. Für verschiedene Decks und Äh, Seelentausch, äh, Vampirschlangen, starker Kontrollpunkt. War mal äh, im Set, ich glaube, eine ultra Eine ultra ähm, Jetzt hier drin, nice. Äh, Vampirwache. So, das ist das erste Deck. Okay. Wir haben jetzt Zombie. Ähm, finde ich nett, finde ich nett. Ich finde es interessant. Äh, ruft der Mumie, Seelentausch nochmal. Auch eine gute Karte natürlich. Brauche ich drüber reden. Also schon sehr gute Karten. Bin schon sehr zufrieden damit. Gehen wir weiter. Amazonisch. Amazonisch, klar, ne? Schwertkämpferin äh, kann man halt eventuell mit einem Deck bauen, wo man halt durch indirekten Schaden den Gegner besiegen kann, beziehungsweise den man einfach äh, mit ihr attackt. Wo gucken. Amazonisch. Oh, wo ist das denn? Da ist einfach... Oh, da ist noch so eine Verpackung zwischen. Weg da. So, Amazonisch. Amazonische Kettenmeisterin auch. Kämpferin. Lehrling. Weise. Amazonische Speeren. Neu, okay. Überlebende der Schlacht. Ist auch neu. Okay. Verstellung für die immer gut. Amazonisches Erbstück. Nett, Dorf, auch gut. Also, ne, es gibt ja amazonischen Mito schon länger. Bogenschützen, dramatische Rettung. Äh, Hype-Konter. Wer eine Scherzberechnung, falls ein Monster angegriffen wird, das du kontrollierst, wähle jenes Monster, das du kontrollierst. Jenes gewählte Ziel, der bis zum Ende des Spielzugs Attican Höhe, Hälfte, Grundartikel des angreifenden Monsters. Okay. Pff, nette Fallenkarte, ganz nett. Uh, und das sind, sind wir beim nächsten schon. Das ist schon das, dann das, das zweite Deck. Amazonisch, bisher Vampir hat mich auf jeden Fall deutlich mehr überzeugt. Äh, wir haben Erzunterwälder. Erzunterwälder ist auch ein Thema. Ähm, interessant. Uh, uh. Mit, mit, des, mit den Königen und Königinnen und Bauern. Sehr interessant. Sehr interessant. Äh, mal gucken, nur die alten Karten. Ja, es sind nur die alten Karten. Nicht doch. sind ist auch Neue bei? König. Springer. Nee, es sind, das sind, das sind nur die alten. Erzunterwälder? Nice! Das ist natürlich ein Monster, was es in sich hat. Ich meine, das kannst du einfach so beschwören mit 2-4, ne? Ist natürlich stark. Vernichter der Urzunterwälder. Okay, ich hab keine Ahnung, was ich gerade kann. Du kannst eine Karte, die du kontrollierst und eine Karte, die den Gegner kontrolliert, wählen. Zerstöre sie und falls du. durch diesen Effekt ein oder mehr auf eine Unterwelt Monster zerstört hast, erhält diese Karte bis zum Ende des Spiels die in Höhe der Hälfte der grund Grundat des Unterweltmonsters. Okay. Kann man irgendwie leicht beschwören. Er ja, heißt Erzunterweltname, ne? Damit kann man bestimmt sich was mal anstellen. Er ja, hat einfach 3000 Defense, ne? ist schon ein bisschen viel. Ähm, 2-1. Können wir natürlich holen. Noch, noch mal. Krass, ey. Man holt sich die Box. Er war schon doppelt flusch. Für Fürnehmen passt natürlich Schachmat auch. Doppelzauber, Gebrüll, Nebenteil und dunkler Herrscher. So, das ist das nächste Deck. Bisher, äh, ich muss, muss die Skills sehen. Ich muss, muss natürlich nochmal die Skills lesen hierfür, um überhaupt irgendeine Aussage mit Decks zu sagen, denn selbst wenn die Decks komplett normal erscheinen, kann aufgrund des Skills das Deck komplett stark werden. Da haben wir Helios, was natürlich eine Anti-Strategie enthält, weil hier natürlich, oh ja, ne, guckt euch das an. Das ist, das ist, oh, die gute alte Zeit. Mit DD Überlebender, DD Speerflugzeug, Verbanner des Strahls, Grenmaju, Grenmaju, okay, das fühle ich, Grand Margarine Speed will jetzt. Oh Gott, 10 verbannte Karten, oder 4.000. Na gut, man steht nur mit 4.000 Lebenspunkte. Ist, glaube ich, ähm, fair. Oh, Virus, Seelenlöser, Galaxy, Circle, sehr nett, großer Anhänger. Tor, äh, Makrokosmos, Makrokosmos halt mit Helios, natürlich ähm, extrem lustig. Ähm, und das war's dann. Äh, da muss man nochmal eben nochmal durchgehen. Ja, ist ein Verbannungsdeck. Ähm, ist interessant wirklich. Man könnte jetzt dann eventuell mit Überlebender irgendwie, mit Tributmonstern spielen. Ähm, muss man mal gucken. Muss man mal gucken. Ähm, so, weiter geht's. Äh, dann haben wir das Teilige Ungeheuer-Deck, was natürlich ich sehr freue. Ähm, wir haben den großen, ne? Du kannst dir gerade das Rudern bieten. beschwören Uria äh, von der Handdeck und gerade seine Beschwörungsbedingungen. Okay. ist jetzt, jetzt die Frage. Können wir ihn easy aufs Feld beschwören? Verrückter Nachlader. Sehr interessant. Die Boys. Okay. Goblin, Grabhüter, okay. Wir haben verlorenes Paradies hier drin. Ähm, das ist natürlich krass. Vor allem zwei Karten ziehen, aber das ist noch wirklich krass. Ähm, Blauer Himmelsfeuer, Schleier der Finsternis, Ersatztrupp, okay. Warum auch nicht? Äh, Erwachen leidigen Ungeheuer. Und, uh, Annaline oh Nightmare, der nächste Zammer- und kartenzerstörer äh, Den wir haben jetzt. Gefällt mir. Gefällt mir. Sehr gut, ja klar, ne, hier sind permanente Fallen drin, das ist logisch. Äh, natürlich für Uria. Äh, und wir haben natürlich auch äh, permanente Zauberkarten, natürlich für Hamon, ne. Das ist natürlich klar. Und dann, ich freue mich wirklich, also, man glaubt es gar nicht, aber ich freue mich, glaube ich, am meisten auf Volkian. Volkian habe ich ganz früher mal gespielt, äh, und jetzt freue ich mich, dass ein Speed-Duel da ist. Äh, Säurewolke für Zauber- und zerstörung Was konnte er denn nochmal? Ähm... Handkarte abwerfen, genau. Monster zerstören. Ähm, das war das. Äh, du, du verteile, Kann ich das Spezialbeschwörung? Kann. Äh, kein Spieler erhält Kampf schon aus Angriffen, an dem diese Karte beteiligt ist. Falls diese durch Kampf zerstört wird, verteile Nebelzimmer an andere anhand Stufe die. Äh, dass sie zerstört hat. Auf offene auf Monster. Achso, er, er, gibt, er gibt Punkte. Ähm, er war für. Äh, genau. Spezialbeschwörungen. Eine Wollkern-Rauchball, ja. Ich weiß nicht, ob man das macht. Muss man mal gucken. Äh, oh, Regen-Wollkernmann. Der kann sehr strong werden, glaube ich, in speed äh, Sturmdrache auch, nice. ist eine gute Karte. Grizzly. Oh mein Gott. Grizzly mit den Wollkerns. Was will man mehr? Was will man mehr? Ey, das ist schon perfekt. Einfach schon... Ey, das ist super strong. Das ist super strong. Vor allem, die können alle nicht durch Kampf zerstört werden. Das wird so krass, ne? Die können nicht durch Kampf zerstört werden? Äh, ich, ich glaube wirklich, ne? Also ich glaube, äh, Speed Duel, äh, Volk... Mauer der noch mehr drin, nice. Äh, ich glaube, Volkian, wirklich stark. Also jetzt wirklich. Äh, da kann man vor allem mit, Skill, äh, mit den äh, Skillkarten noch einiges machen. So, jetzt kommen böse Helden. Böse Helden haben auch sehr viel Potenzial, weil natürlich äh, die Fusion, äh, bzw. die Zauberkarte sehr stark ist. Wir haben natürlich erstmal mal elementar äh, package Das passt natürlich, wir äh, haben das komplette Package. elementar gibt es ja schon, äh, auch in der, in der anderen Box natürlich, in der Akademie-Box. Dann haben wir hier die böse Helm. Sandmotte, okay. Okay. Wir haben die Sandmotte. Dunkle Herrscher Hades, okay. Krass, äh, ich sehe schon äh, einige Tributmonster, die hier drin sind. Finst wieder finstere Fusion und finsterer Zauberruhe. Starke Karten natürlich. Böse Seelen. Oh, Blitzgewitter auch. Super -Polymeration. Halt super starke Karte. Ist natürlich sehr speziell, aber passt halt sehr gut für die böse Helden, weil die oft halt nur Eigenschaften bauen. Heißt, wenn der Gegner halt eine Eigenschaft hat, die Boss, super Pulis, die einfach weg. Hellensignal für unser und Wind. Okay, und jetzt kommt ja schon das extra Deck. Wir haben auch schon unsere. Äh, haben wir? Ne, wir haben sieben Decks, ne? Da kommt noch ein Deck. Da kommt noch ein Deck. Böse Held, äh, böse Held, böse Held, böse Held und böse Held. Und wie wir sehen, brauchen wir hier Unterwäldler, äh, bis zu einer Tricks und Avian. Wildhead und Avian, Fels und Unterwälder-Monster äh, und äh, Sparman und Clayman. Also gerade äh, Unterwälder und Fels, das könnte interessant werden, eben für super -Poli, ne? Das ist, glaube ich, klar. So, was haben wir noch? Rotäugig. Rotäugig, uh, uh, uh. Rotäugig gefällt mir. Rotäugig, schwarzer Drache, Schimmerdrache, natürlich stark. Äh, Schimmerdrache, das erinnert mich gerade sehr an äh, Kybers, äh, Spiritual-Deck. Äh, Schwarz-Rote Lindwurm ist auch drin. Metalldrache, stark. Ähm, klar, ne? ist Black nee Trantrop nochmal und ist Black drin nee okay na gut Und <lacht> Metalldrache ist nicht dabei aber wäre auch ziemlich krass Cosmic Cycler eine super gute Karte An Angriff annullieren okay und Rodol Geist so jetzt bin ich wirklich gespannt auf die Skills und eben die ganzen Ergänzungskarten oh und da habe ich den da nicht geschafft das rede ich auch zu machen komm weg weg weg weg weg so so so und so dann haben wir das Ganze. Äh, in Mitte. Einmal pro Duell während der Main Phase. Falls du ein. Einmal pro Duell. Da sind die Skills, wenn es einmal pro Duell ist, schon. Äh, muss schon ein sehr guter Effekt sein, weil es gibt viele, die sind halt nicht once per Duel, sondern once per Turn. Und das sind natürlich per se stärker. Während deiner Main Phase, falls du böse Monster kontrollierst, kannst du eine Karte werfen und um meinen aufs Monster, das dein Gegner kontrolliert, äh, ATK in Höhe seiner eigenen Dev oder Dev in Höhe seiner eigenen ATK verlieren lassen. Ja, das ist, äh, würde ich sagen. Hm, weiß ich nicht. Das hilft halt den Deckthema nicht. Geschmiedeter Stahl. Da haben wir doch den roten Metalldrache. All pro Duell, während deiner Mainphase kannst du den Namen von einem Rotäug-Monster oder einem normalen Drachenmonster, das du kontrollierst, zu rotäugig-schwarzer Drache ändern. Das ist krass. Äh, vor allen Dingen, das ist halt wirklich gut, ne? Das ist richtig gut. Vor allen Dingen hier Schimmerdrache, äh, Schimmerdrache 2, äh, einfach oder, oder ein oder rotäugiges, ne? Die Drachenküken, rotäugiger. War es ein rotäugiger oder. Warte. Ähm, ein roteugiges Monster, ja. Okay, das, also die Bedingung ist ziemlich leicht zu erfüllen. Das ist gut. Äh, Dass du kontrollierst und wird eben zu den Drachen. Solange es offen auf dem Spielfeld liegt, jeder roteugige den du kontrollierst, erhält den folgenden Effekt: Anschlussung Während deiner Main-Phase, du kannst ein Drachenmonster normal, äh, das als Normalbeschwörung gesetzt werden kann, als Spezialbeschwörung von deinem Friedhof beschwören. Foolish! Blauiger weiße Drache! Krass, die ist gut. Die ist so, super gut. Die ist super gut. Die ist wirklich gut. Also, das macht einfach äh, vieles leichter. Aber also pro, äh, pro Duell, während der Main Phase kannst du den Namen vom Vampirmonster, die du kontrollierst, zu Vampir ändern. Solange er auf einem Monster liegt, jedes Vampir, Geistens, Sie du kontrollierst, erhält einen folgenden Effekt. Falls diese Karte dein Gegner Kampfstand zufügt, ja, ist halt diese Vampirmechanik. Vampir ich denke aber, dass man da eher eine andere Mechanik geht, um eben darauf zu kommen. Nach der Schadensberechnung, falls du Kampfstand von einem Kampf erhalten hast, an dem ein Monster eines Gegners und deinen amazonischen Karten in Angriff, Beteiligt waren, verliert jenes Monster bis zum Ende des Spielzugs, ATK und DEV, Höhe der ATK des Monsters. Hm. Bis zum Ende des Spielzugs, das ist halt so, bis Ende des Duell, Ende, also für immer, krass, für Ende des Zuges, sehr speziell. Ein des Erzunterwelt, da bin ich gespannt. Wir haben ja diesen richtig krassen an den wir beschwören können. Du kannst keine Nicht-Unterwälder-Monster beschwören oder setzen. Okay, krasse Einschränkung, jetzt muss es kommen. Einmal pro Spielzug, Okay. Schon gut, nein. Einmal pro Spielzeug während deiner Mainphase kannst du deinen 6 Würfel in Würfel werfen. Okay, da ja, kommen wir mal zu. Falls du dies tust, verlierst du Lebenspunkte in Höhe der Eig äh, Ergebnis mal 200. Okay, 1200 Lebenspunkte maximal verlieren wir also. Aber falls das Ergebnis 2, 3 oder 4 ist, kannst du ein Erzunterweltmonster äh, mit der Stufe in Höhe des Ergebnisses als Spezialbeschwörung von deiner Hand oder deinem Deck an den Friedhof beschwören. Achso, du kannst nicht die großen holen, du kannst nur die kleinen holen. Na gut, dann kannst du Tributen, ne? Ja, muss man mal gucken, wie man direkt drauf braucht. Professor der Alchemie. Der hat doch äh, Anime Makrokosmos gespielt, ne? Alchemie und Alchemie mit Spielmarken können direkt angreifen, okay. Was auch immer diese Spielmarken sind. Ein pro Spielzug! Während deiner Mainphase kannst du ein Monster Stufe 4 oder niedrige von deiner Hand oder auf einem Spielfeld verbannen, um äh, eine Spielmarke zu holen, mit derselben Eigenschaft wie das verbannte Monster, Spezialbeschwörung zu beschwören. Sie kann nicht als Tribut angeboten werden, außer für offene schon von goldener Okay, nur von den äh, goldenen, also von den Makrokosmos-Karten. Aber krass! Du brauchst nicht Makrokosmos- Ist das once, once per turn, ne? Nee. Einmal pro Spielzug. Ah, während der Mainface. Okay. Das ist aber krass! Einfach Flugzeug opfern, Token kriegen. Token kann direkt angreifen. sind 500 Schaden. Nächsten Zug kommt der Überlebende wieder. Das ist gut! Das ist wirklich gut für Makrokosmos. Sehr gut. Ähm, Kraft und fesseln Alter, er sieht auch anders mächtig aus. Ähm, wie sieht er von hinten aus? <lacht> Wie cool! Wie cool! Feier ich. Feier ich ja übertrieben. Ähm sehr gut. Wenn du Uriah Harmon oder nee, oder doch Raviel mit der auf äh, mit mit der auf jene Karte erwählte Methode als von kannst du offene Unterweltmonster permanente Zauberfangkarte verwenden, die du kontrollierst unabhängig von Kartentyp, den Text erfordert. Ach krass. Das heißt, wir können Raviel auch mit Traps oder Zauberkarten opfern. Sehr gut für, für eben natürlich, ähm, die Heilige Ungeheuer. Die Frage ist halt, da müsste man nochmal gucken, also es ist so wie das Obelisk-Deck. Es gibt ein Obelisk-Deck in Speed Duel und da ist natürlich die Frage, ähm, wie gut, also du kannst halt im ersten Zug halt Obelisk holen. Und Obelisk ist extrem stark, aber wenn Obelisk das Spiel verlässt, hast du das Duell verloren. Dementsprechend ist das hier, glaube ich, auch so, du musst alles hier rein, also du kannst halt alles hier reinstecken, um eben, also hier ist es ja ganz einfach, du ziehst einfach ihn und eben drei Zauberkarten. Oder ist sogar egal, weil er kann ja alles opfern. Äh, und dann rufen wir ihn. Und dann haben wir ihn. Aber wenn wir die verlieren, ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Aber nett. N äh, Nebelwarnung. Jedes Mal, wenn du ein oder mehr Nebel -Mark auf eine Karte legst, gibt es zusätzlich eine Nebel... Wow! Jedes Mal... Das ist nicht once for Turn, ne? Jedes Mal, wenn du eine Mark kriegst, kriegst du noch eine. Hä? Das ist so stark. Warte mal. Halt, halt, halt. Stopp. Halt, stopp. Was brauchen die? Warte, Säure braucht zwei... Er braucht zwei. Okay, das ist krass. Er braucht... Äh, eine, okay. Okay, krass. Äh, ja, hä, das ist ja voll gut. Das ist voll gut. Die sind einfach sofort alive. Also sofort alive. Also... Hä, voll geil. Du beschwörst und ist halt da. Also natürlich ist es besser bei Schleierwolke noch besser. Beschwörst Schleierwolke. Kriegt zwei Tokens. Also zwei Marken. Schuss. Stark. Stark, stark, stark. Also, der, der Skill ist mächtig. Der passt natürlich nur für Wolkien, of course, aber sehr mächtig. Sehr gut. Ähm. So, dann kommen wir hier nochmal. Äh, finstere Einheit. Ebenfalls für finstere Helden wieder. Du kannst Superpolymeration verwenden, um Monster als Fusionsverschwörung zu beschwören, die normalerweise nur mit finstere Fusion beschworen werden. Gut. Sehr gut schon mal. Ähm, das ist schon mal ein guter Effekt. Jeder der folgenden Fähigkeiten kann nur einmal pro Duell verwendet werden. Okay, pro Duell. Du verlierst 2000 Lebenspunkte, dann ändere den Typ von einem als Spezialbeschwörungsmonster, das dein Gegner kontrolliert, zu Fels. Ah, da ist es. Äh, da können wir natürlich, äh, wo ist er denn jetzt? Dann können wir natürlich ihn hier ganz leicht beschwören, ne? Vorne Unterwälder, machen Gegnerische zu Fels. Let's go. Okay, nett. Gefällt mir. Vor allem mit Superpoli, ne? Klar, wir müssen eine Karte abwerfen bei Superpoli, aber benutzen auch ein Monster des Gegners. wir eine Karte ab, dann füge deine Hand eine finstere Fusion von der Deck hinzu. Okay, krass. Das ist auch gut. Hä? Die kann man einfach als Searcher spielen. Also als Fusion Searcher. Das ist. Also, das ist super. Nee, das ist top, top. Gefällt mir. Drachenkraft. Das ist natürlich wahrscheinlich für Red Eyes auch. Einer pro Spielzug. Während deiner Mainphase kannst du einen normalen Drachenmonster von Friede verbannen. Um ein normales Drachenmonster zu kontrollieren, bis zum Ende des Spielzugs. 200 DK für jede Stufe. Verbanden. Zusätzlich, falls es in diesem Spielzug einen Monster in den macht es durchschlagen Kampfschaden. Ah, ja, ist okay. Ist das. ein pro Spielzug? Ja, ist ein pro Spielzug. Okay, dann. Für mehr Schaden. Oha. Die sieht ja anders Oh mein Gott, wie sieht sie aus? Wie sieht sie aus? Das ist ja, das ist ja, das ist ja crazy. Ähm, während der Endphase, falls ein Vampir-Zombie-Monster, das du kontrollierst, deinen Gegner, den Spielzug Kampfschaden zugeführt hat erhältst du Lebenspunkte in Höhe der Hälfte der gesamten Kampfschutz, dass der Monster den Spielzug zugeführt haben. Äh, du erhältst Lebenspunkte. Ja, kann natürlich bei den Deck wichtig sein. So, Befehl der Königin. Sie freut sich auf jeden Fall. Sie ist das Gegenteil. Ähm, sie guckt fröhlich, nicht so wie die anderen. Ähm, solange du amazonische Königin kontrollierst, annulliere Effekte von Effektmonstern, die durch Kampf mit Monstern zerstört werden. Ja, okay, er muss halt amazonische Königin haben. Beförderung der Erzunterwälder. Okay, gibt gibt's hier. Ein pro Spielzug, während deiner Mainphase, falls du Bauer der äh, widerwärtigen Erzunterwälder kontrollierst und dein Gegner keine Karte in seiner Spalte kontrolliert, kannst du ihn als Tribut anbieten, um ein Erzunterwälder der Stufe 5 oder achten, äh, jetzt der äh, Entschuldigung. Du ihn. Als Tribut Um ein Erzunterwäldermonster so der Stufe 8 oder niedriger, das König, Läufer, Turm oder Springer in seinen Namen hat, als Spezialsturm von der Hand oder deinem Deck. Oh! Bauer, wo ist er denn? Da müssen wir nochmal hier noch reinluschern, ne? Also, wo ist er? Äh, Soldat, König, König, Bauer. Bauer. Einfach schließen wir in deiner Semmerphase, musst, musst du 500 Lebenspunkte zahlen. Okay, wenn der Kartenfänger des Gegners aufgelöst wird, das Ziel wird, würfeln, sechs würfeln. Äh, annulliere jeden Effekt, falls du eine 3 würfelst. Und falls du dies tust, zerstöre ich die, Mo die Karte. Monster des Kinders können keine Herzmodelle kontrollieren, außer ihn. Ey, das ist gut, ne? Du spielst, ja, du spielst ihn. Hä, hey, das ist gut. Du machst ihn, ihn, und rufst sofort den Dicken. Das ist cool. Apropos pro Spiel, wenn du in der musst du 500 Lebenspunkte zahlen, oder diese Karte wird zerstört, wenn dein Gegner ein Karteneffekt eines Gegners auf... Äh, warte. Wenn ein Karteneffekt eines Gegners aufgelöst wird, der diese Karte Ziel wählt... Ah, auch bei Ziel wählen. Ja, okay, krass. Nee, das ist nett. Das ist wirklich gut. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr gut. Kannst halt dann darauf ein Deck bauen. Anhand pro Spielzug. Während deiner Mainphase, falls du ein Monster kontrollierst, dessen ATK im Deck Fragezeichen waren, kannst du eine Karte von deiner Hand verbannen. Dann füge deine Hand ein Monster mit Fragezeichen ATK, aber mit unterschiedlichen Namen als... Als die Karte, die du kontrollierst, von deinem Deck hinzu. Helios-Monster, die du kontrollierst, können nicht verbannt werden. Aha, Helios-Monster, die du kontrollierst, können nicht verbannt werden. Das ist natürlich interessant. Aber was für ein interessanter ist, Fragezeichen, ne? Hat, ähm. Hat Slifer nicht Fragezeichen? Das ist doch, äh, Oder der Fragezeichen 000. Das weiß ich gerade gar nicht. Mehr. Wenn er ein Fragezeichen hat, voll, dann könnten wir ja mit ihnen äh, holen. Oh, Sieg der Schattenreiter. Oh, uh, ist es das? Wenn diese Fähigkeit aktiviert wird, Füge deine Hand ein Uria, Herr der Reis und Flammen, Hamon oder Raviel von der Deck hinzu. Einer pro Spielzug, du kannst eine Karte abwerfen, dann bist du einen Unterwäldler mit 0, 0 als Spezialspur auf deinem Friedhof. Oh, okay. Ja, hilft natürlich. Ah, mit Foolish. Uh, mit Foolish. Ich merke schon. Die Decks arbeiten sehr viel mit dem Friedhof. Ist natürlich ironisch, dass wir einen gleichen Zug halt am Makrokosmos haben. Ähm, arbeiten sehr viel mit dem Friedhof. Oh, Wolkian. Jedes Mal, wenn ein Wolkenmonster mit einer oder mehr Nebelzimmern zerstört wird, lege seine Zähnmärken auf ein anderes offenes Monster. Hm. Ne, der andere Effekt ist doch schon besser, finde ich. Äh, Niemand erwartet den dunklen <lacht> skorpion -Bande. alles klar. Aber pro Duell, während der Main Mainphase, falls du äh, Dunstanlon kontrollierst, kannst du eine Karte abwerfen, um zwei dunkle Skorpion mit unterschiedlichen Namen Spezialbeschwörungen von deiner Hand oder deinem Deck zu beschwören. Ah ja, das ist halt ähm, wie, wie im Anime, das Duell, also beschwört halt ganz viele von, von eben den schwarzen Skorpionen. Ähm, genau, dann können. Da stehen noch viel mehr, viel, viel mehr. Äh, ne, beschwören Äh, genau, unterschiedliche Namen, Spezialbeschwörung und Hand oder deinem Deck. Von jedem einen. dont Dunkle und dunkler Skorpionmonster, die du kontrollierst, können direkt angreifen. Wenn sie dies tun und dafür diese Fähigkeit verwenden, wird der Kampfstand, den du den Gegner dazu fügst, zu 400. Ah, okay, ich dachte schon, es wäre sehr strong. Es wäre ja schon, äh, dann fast, äh, Spiel, ne? Uralter well, Herrscher erhebt sich. Aha, einmal pro Spielzug. Kannst du ein Zombie-Monster Stufe, äh, ne, Stufe 2 von deinem Deck auf den Friedhof legen? Äh, Knochendiener ist Stufe 1, ne, das geht also nicht. Ähm, einer deiner Erst-Sarkophag, Zweit-Sarkophag und dritt von deinem Deck-Friedhof. Behandle sie dafür, als wären sie von dem ersten Sark Sarkophag gelegt worden. Ah, das ist natürlich interessant. Ah, das ist dieses, ah, okay, hier sind die, ah ja, genau, Geist, ja, hier ist er. Ähm, hier ist Geist, ah ja, interessant, finde ich nett, dass wir ein Skill hat. Jeder Geist des Pharaos, den du kontrollierst, erhält ATK in Höhe der Gesamtanzahl der Diener des Pharao und Garten des Pharaos in seinem Friedhof. 900. Okay, wird sehr stark. Aber das ist natürlich sehr langsam, ne? Kaltblütiger Taktiker. Okay. Okay. Ah, einmal pro Spiel zu so während deiner Mainphase kannst du die Kampfposition von einem Monster ändern, den dein Gegner kontrolliert, bis du der Anzahl offenen Reptilmonster, die du kontrollierst. Reptil, Reptil, Reptil, Reptil. Gibt es ein Reptil-Deck? Gibt es ein Reptil-Deck in Speed-Duel? Ich bin gerade überfordert. Gibt es Reptil-Deck? Es gibt noch kein Reptildeck, oder? Gibt's ja. Warte, okay, wir gucken gleich. Ähm, aber das ist krass. Also wenn es ein reptil gibt, broken. Äh, einfach. Hä, das ist voll stark. So, once per turn? Scoot. Uh, finstere Schöpfung. Jubel, hallo. Äh, einmal pro Duell. Während der Main Phase, falls du fünf oder mehr Finstern-Monster in unterschiedlichen Namen in den Friedhof hast. Uh, also erst später nicht zu Beginn des Duells. Und kein Monster kontrollierst, okay. Kannst du ein Finstern-Monster von dem Friedhof verbannen, dann bist du ein Finstern-Monster als Spezialbeschwörung von deinem Friedhof. Einmal pro Duell ja. Also, wenn man ein Deck drauf baut, könnte das sowas werden. Okay. Wenn die Skorpionkarten äh, passen passt natürlich. Ist natürlich klar. Ähm. WLAN, Zauber auf Eingang, Spieler zu schweißen und Ziel. Wirf fahren Karte auf. äh, wirf eine Karte auf. Er hat also WLAN in gesetzte Ziel auf die Hand zurück. Okay. Aha, lege du was in Zeckern an zum Friedhof, sieh dir die oberste Kette an Zeckern, lege sie auf den Friedhof, okay. Ja gut, mit direkt angreifen kann man da schon ein bisschen äh, was machen, ne. Dann natürlich Diener und Geist, okay, die haben beide 900, passt natürlich, dass er 900 mehr kriegt. Erster, zweiter, dritter, Part, uh, Reptilien, okay, ich bin dabei, ich werde ein reptilien speed pitool bauen. Äh, klar. Krasse, krasser ATK, normales Monster ist auch sehr gut, äh, wir haben das Horn, theoretisch, wir haben aber noch andere Zauberkarten, auch Ausrüstungskarten, die sehr gut damit funktionieren, also passt das, passt sehr gut, normal ist gut. Reptil, okay, Stufe 5, äh, also Stufe 6, genau, äh, Karte ein Monster, angreift. oh, Durchschlagen, Kampfschaden, Alter, ich muss sowas von Reptilien-Deck damit bauen, das ist ja sowas von klar, das ist ja so cool einfach. Äh, Obsidian Drache. Ah, schade, mehr haben wir nicht. <lacht> es gibt doch noch mehr Reptilien, ne? Muss, muss, ich mal, muss ich mal später gucken. Dann haben wir unter. Uh, Finstere Welt kommt langsam. Ah, okay. Mm, aber bisher nur ihn. Okay. Finstere Welt. Okay. Und. Oh, Jujutsu Meister. So eine gute Karte. Und das ist sowas wie Brecher Krieger oder die, die Warrior Lady. Das ist eine extrem gute Karte. Und äh, ja, die kann man auf jeden Fall sehr spielen. Die ist halt sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Äh, also, die wird auf jeden Fall äh, ja auch nochmal hier äh, Speed Tool nochmal verändern. Ärzte äh, und Königin passt natürlich. -Königin. Äh, oh, äh, Blatt ist dabei. Nice. Zombie freut sich. Ähm, Ungeheuer Krieger kommt auch nochmal dazu. Nice. Vampir. Mehr Vampirnamen. Wassergeist. Uh, Wasser. Auch gut. Windgeist, okay, Helios Du Trio. Schäfchenwolke. Falls ich gerade durch Kampf und Friedhof gewesen beschore 2, Wolkenspielmarken, Fee, DDL, als schon in den Verteidigungsposition, diese Spielmarken können nicht als gut angeboten werden, außer für Wolkenmonster. Ey, ich, ich freue mich so auf Wolken. Ich werde so Wolkernmonen. Kreativen Wolkjärn, sofort bauen. Bo, oh, glänzender Soldat nochmal. Als Option. Äh, dann Fisch, Stufe 5. Hallo, Fokus. Äh, Fisch, Stufe 5. Nett. Wir waren gerade Level C. Ha, ah, Chess it up. Cyberdache. Cyberdache im alternativen äh, Artwork. Sehr hübsch. Mag ich sehr. Passt natürlich gut. Äh, Blutsaugende Koala. Ungeheuer. Alur nochmal. Bug. Stark, stark. <lacht> Jetzt kann man C-Marken entfernen. Ähm, wasserschuhe Chaos Fallgrube. Interessant. Taktik in der Massen. Altraumrad und Schädelzunge. Wow. Da haben sie auch nochmal rausge da noch rausgehauen. Das ist ja wirklich... Das ist super, ne? Wir bekommen. Wir bekommen ja so gute Karten. Wir bekommen Foolish. Wir bekommen Cosmic. Wir bekommen Mauer der Störung. Wir bekommen Allure. Wir bekommen Book. Wir bekommen äh, Altraumrad, wir bekommen Schädelzoma. Äh, habe ich irgendwas übersehen. Safe. Safe haben wir was übersehen. Also diese so gute Karten. Super Poly. Wind von der Trun ist nicht mehr so gut. Äh, hat quasi den Rang abgelaufen. Genau, Cosmic Cycling. Ähm, also super. Ist wirklich tip top äh, Verstärkung für der auch eine super steile Karte. Ähm, ja, also. Wirklich, wirklich interessant. Ähm, und ich würde sagen, äh, das waren jetzt hier alle. Wie gesagt, hier drinnen sind dann noch halt Spielfelder. Wie gesagt, man kann halt sofort spielen. Ist halt immer ganz gut. Mit, äh, für Neuansteiger finde ich es immer sehr gut, weil die haben dann einfach sofort Decks hier, können spielen. Und dann, let's go. Ist ja nice. Und ähm, ich denke mal. Es war ganz nett zu sehen hier. Ich sehe schon, das Video geht schon sehr, sehr lange. Ähm, deswegen würde ich sagen, lassen wir das Ganze so. Ersteindruck hier jetzt eingefangen. Wie gesagt, ich kannte keine Karte daraus. Mit Ausnahme, dass hier die Heiligen Ungeheuer drin sind. Und eben das von der Rückseite, dass da halt eben äh, Superpoly drin sein könnte. Ähm, ja. ja, ich sehe auch, Secret Rare kann auch Diddy Crow sein. Auch nice. Äh, oder makro Secret Rare. Sehr nice. Aber wie gesagt, ähm, ich kenne sonst nichts hier draus. Ich finde es auf jeden Fall super. Macht auf jeden Fall Bock auf mehr, denn ja, hier sind echt einige cool Decks, von allem Volkern. Wie gesagt, Volcan reptil Mein Favorite. Aber auch Heilige Ungäuer kann man bauen. Ach, Red Eye. Äh, oh, man kann auch halt mit Red Eyes bauen, ne? Einfach jetzt mit den Skill, Also Gefällt mir wirklich sehr gut. Skills auch. Ähm, mir gefällt es wirklich, was man hier gemacht hat. Ähm, ist interessant. Ich bin auch wirklich gespannt, äh, wie sich das dann durchsetzen wird, weil das weiß man nie so genau. Es kommen doch neue Karten raus und man weiß nicht, wie sich das Ganze etabliert. Ich weiß, Speed interessiert den einen oder anderen nicht so sehr, aber es ist wirklich abwechslungsreich und eigentlich gibt es sehr, nicht nur eigentlich, es gibt sehr, sehr viele gute Decks und ich frage mich wirklich, wo sich eben die Decks hier etablieren werden. Ich muss sagen, Voikian, wie gesagt, allein aus dem Aspekt, dass sie nicht ganz zerstört können, extrem stark. Klar, du verlierst immer Schaden, ne? musst ein bisschen mit deinen Lebenspunkten aufpassen, aber es ist die und mit 4000 Lebenspunkten passiert das nämlich schnell. Dem muss man auch aufpassen. Ich mag es eben. Sind eben schnelle Duelle. Haha, <lacht> ist eben Speed Duel. Und ich muss sagen, ist sehr nett. Wie gesagt, ich jetzt von meiner Einschätzung her würde auf jeden Fall sagen, dass, wie gesagt, Wolkian äh, sehr gut ist. Dass Drachendeck, also es wird ein Drachendeck am Ende sein. Es ist dann nicht nur ein Red Eyes, sondern kombiniert natürlich noch mit anderen Drachenkarten. Äh, wird sehr stark sein. Und Zombie bekommt auch nochmal so Bot. Äh, Zombie gab es schon bereits, äh, hat schon den einen oder anderen Play gesehen. Ist ein sehr starkes Deck. Man merkt auch allgemein, dass Foolish hier eben Dra äh, ist. Aber wie gesagt, ich denke mal Wolkgern. Und bei Elementarhelden, beziehungsweise eben mit der. Äh, Finstern Fusion muss man mal gucken, wie es am Ende dann wird, weil ähm, ja, es muss natürlich passen. Elementalhelden ist spielbar. Elemental ist sehr gutes duel Dementsprechend böse Helden vielleicht auch, wird vielleicht den Platz neben Elementalen finden oder so Elementalen übertreffen. Wird man dann am Ende eben sehen, wenn man eben dementsprechend dann Decks baut und eben das ein oder andere Turnier dazu stattgefunden hat. Ja, das war eben der Überblick. Ich muss sagen, ich bin begeistert. Gefällt mir sehr gut das Set. Ich habe Bock. Ich hoffe, ihr auch. Deshalb wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Tag und natürlich viel Spaß beim Duellieren.